Hier der Fall und ich verstehe auch die Haltung von Griechenland nicht. Warum haben Sie nicht früher zum Beispiel den Botschafter von Polen oder von Estland oder von Lettland abgezogen? Die haben von Anfang an gesagt, sie üben gar keine Solidarität. Österreich hat die Solidarität gezeigt, hat im letzten Jahr 95.000 Flüchtlinge aufgenommen und sagt aber, das sind unsere Grenzen. Wir können nicht mehr als 1,5 Prozent der Bevölkerung aufnehmen und sagt bis hierher und nicht weiter. Und das sagen andere Staaten auch, denn kein Staat ist dazu verpflichtet, mehr zu leisten, als es selbst dazu imstande ist. Ich, ich